Hey, hey Herr Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und In diesem Video möchte ich dir ja die sechs wichtigsten Erfolgsverhinderer, die sechs wichtigsten Feinde des Erfolgs im Network Marketing vorstellen. Warum ist es so wichtig, dass du die kennst, gerade wenn du jetzt äh, im Network Marketing startest? Ähm, es ist deshalb wichtig, weil nur wenn du diese kennst, dann kannst du sie erkennen, wenn sie auftauchen. Viele von ihnen haben so diese Tücke, dass sie so schleichen kommen und wir können sie gar nicht ja, bewusst wahrnehmen, weil sie tagtäglich in unserem Leben uns begegnen und wir sie sonst so gewohnt sind, dass wir sie oft gar nicht erkennen. Und deswegen müssen wir sie einmal bewusst machen, damit wir dann darauf reagieren können wenn sie auftauchen ich habe das ganze jetzt auch nicht nach wertigkeit oder chronologie oder so irgendwie ähm, geordnet ja also dass jetzt der, der nummer eins grund der wichtigste ist sondern einfach so wie sie ja mir eingefallen sind und die der erste ähm, erfolgsverhinderer ist selbstbetrug Selbstbetrug. Ich schreibe es gerade mal hier mit. Ja, oder man könnte auch sagen, sich etwas vormachen. Und ich schreibe dahinter mal noch rationalisieren. So, was meine ich damit? Selbstbetrug ist im Prinzip, wenn du oder oder ich gebe dir dazu am besten einfach ein Beispiel. Du solltest jetzt eigentlich, du weißt genau, du bist jetzt, mal angenommen, du machst, das, machst Network Marketing nebenberuflich, du bist jetzt nach Hause gekommen und eigentlich weißt du, ja, jetzt müsste ich noch mit fünf Menschen, äh, müsste ich noch fünf Menschen auf eine Geschäftspräsentation einladen. Das hast du mit dir selbst vereinbart und das willst du ja umsetzen und zwar von Montag bis Freitag. Jetzt ist Montag, am Montag hat es vielleicht noch, Gut geklappt am dienstag kommst du nach hause und es war wirklich ein stressiger tag und ähm, ja außerdem hast du noch familie kinder um die man sich kümmern muss ja und dann sollte noch der rasen äh, gemäht werden und wenn du das alles erledigt hast dann hast du den kopf frei um äh, ja, durchstarten zu können um arbeiten zu können und schon ist der Dienstag kaputt. Am Mittwoch fällt dir ja dann ein, dass naja im Keller ähm, alles voll mit Müll steht oder wie auch immer mit äh, Kartons. Die müssen mal... Ähm ja aufs altpapier und so weiter also du merkst schon in welche richtung das ganze geht und da machen wir uns oft was vor dass wir sagen ja naja, ich habe ja mit zwei drei leuten gesprochen ist jetzt nicht was raus, ist jetzt nicht so ähm, das rausgekommen was man sich erwartet. aber nächste woche ist ja auch noch eine woche oder morgen starte ich neu durch und das ist nichts anderes wie sich etwas vormachen und immer dann wenn wir uns etwas vormachen, dann rationalisieren wir das. Das heißt, wir suchen Gründe dafür, wenn du, ähm, ja zum Beispiel, du bist gerade am Telefonieren, jetzt kriegst du eine SMS von einem super guten Freund, den du vielleicht schon eine Weile nicht mehr gesehen hast, und der sagt, hey, komm, lass uns ein Eis essen gehen. Und dann geht auf einmal der der los und sagt, naja, aber ähm, ja, ich könnte ja mit ihm auch darüber reden, Außerdem haben wir uns schon so lange nicht mehr gesehen. Freundschaften sind ja das Wichtigste. Und du weißt aber genau, eigentlich müsstest du jetzt noch mindestens fünf, sechs, sieben Gespräche führen. Und das ist einfach das, was, was, was ich unter um Selbstbetrug verstehe. Und ich erlebe das einfach jeden Tag, ja, wenn ich mit Menschen spreche, dass die Menschen sich da unbewusst etwas vormachen, ja und wenn du jetzt mal bewusst darauf achtest, dann wirst du auch feststellen, wie oft Menschen sich erklären und ähm, ja und von diesem Selbstbetrug sich oder diesen von diesem vormachen ja auch in der Praxis Gebrauch machen. Also ganz wichtig, dass du das für dich erkennst und wenn du es für dich erkennst, sag einfach stopp. Fokussiere dich auf das, was dein eigentliches Ziel ist und mach es. Ja, wenn du dir heute vorgenommen hast, zehn Telefonate zu führen mit zehn Menschen zu sprechen, dann ist das Schlimmste, was du tun kannst. Kannst, ähm, ja dich selbst zu betrügen irgendwelche Gründe zu finden es nicht zu tun weil dann es immer leichter von Tag zu Tag dass das dass dieser Prozess in Gang tritt denn wenn du merkst okay jetzt geht es in diese Richtung triff bewusst eine Entscheidung zieh deine Aufmerksamkeit wieder auf das was du dir vorgenommen hast und zieh es einfach durch und danach kannst du alles tun ja was du dann sonst doch so tun möchtest der zweite Grund ist ähm, oder der zweite Erfolgsverhinderer, kann aber auch ein Booster sein, ist dein Umfeld. Auch hier ein Beispiel dazu. Nehmen wir mal die Person äh, nehmen wir mal das Umfeld A. Ja? Mal angenommen, du hast das Umfeld A und in diesem Umfeld A ist es so, ähm, ja, da geht es nur darum zu feiern. Es geht ähm, ja in den Gesprächen geht es darum, ähm, ja, wie schlecht die Politik ist, wie schlecht unsere Regierung arbeitet, ähm, Wirtschaft ist nicht gut, ähm, alles ist schlecht, alles ist schwer. Ähm, ja, Mal angenommen, du hast so ein Umfeld, wo einfach immer über solche Themen gesprochen wird und man arbeitet montags bis freitags und das einzigste Ziel ist das Wochenende, um sich dann, ich sag mal, volllaufen zu lassen oder Party zu machen. Also ich habe nichts gegen Party, ich feiere auch mal gerne, aber äh, wenn du montags aufstehst bis freitags arbeitest, nur um äh, dann ja eben am Wochenende die Sau rauszulassen, dann ist da aus meiner Sicht, da stimmt dann irgendwas nicht ähm, Genau, und wenn du in so einem Umfeld drin bist, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich bist, die ist relativ ähm oder die ist geringer, wie wenn du in einem anderen Umfeld bist. Und jetzt gebe ich dir ein Beispiel für ein anderes Umfeld, das Umfeld B. Ja, dort unterhält man sich drüber, ja, wie man Ziele erreicht. Dort unterhält man sich drüber, wie man, ja, da tauscht man sich aus, wie man das eigene Unternehmen besser voranbringt. Man tauscht sich drüber aus, welche Bücher man gelesen hat, welche Erkenntnisse man darüber hatte. Man gibt sich gegenseitig Empfehlungen für neue für neue Geschäfte. Was glaubst du, in welchem Umfeld? Wirst du langfristig mal angenommen, dass du über 10, 20 Jahre bist im Umfeld A und 10, 20 Jahre im Umfeld B. Was glaubst du, welche Person, ja, erfolgreicher ist? Ganz klar die Person, die in dem Umfeld B, ja, äh, sich befindet, wo es darum geht, über Wachstum zu sprechen, wo, wo die Menschen gute Energie haben, wo sie positiv nach vorne schauen. Warum ist es so? Ähm, wir Menschen, wir nehmen, äh, ganz unbewusst, ja, die, die, die die meinungen des gesagten ähm, so stück für stück von anderen an wenn wir nicht bewusst äh, uns klar machen dass wir es nicht wollen ja das heißt wenn du dich permanent über negatives unterhältst, dann wird sich dann werden sich diese aussagen diese gedanken die werden sich dann irgendwann ja auch in dir äh, breit machen können oder besser gesagt die werden sich leichter in dir breit machen können und irgendwann glaubst du dann selbst dass die welt schlecht ist alles was wir hören sehen ja ähm, alles, was wir so wahrnehmen, das hat Einfluss auf uns und dagegen können wir uns nicht werden. Deswegen musst du für dich ähm, immer wieder aufs Neue die Entscheidung treffen: Was willst du wahrnehmen? Ja, was willst du in dich in deinen Körper, in deinen Kopf? Was willst du dich? Äh, was willst du ja aufnehmen? Ja, ähm, genau. Und deswegen ist das Thema Umfeld so wichtig. Das heißt nicht, dass du jetzt alle deine Freunde ähm, aus deinem Umfeld verbannen musst, aber es reicht ja schon mal, wenn du ja anfängst dir ein neues Umfeld aufzubauen und ähm, ja dann ich sag mal wenn du in einem negativen Umfeld drin bist einfach die Leute mal ein bisschen weniger zu sehen und dafür andere ja etwas mehr dann ähm, der dritte Punkt ist keine Vision oder Ziele zu haben keine Vision Ziele Träume machen wir so ähm, Du kennst ja bestimmt ähm, den, den Spruch, wer keine Ziele hat, der arbeitet für die ziele anderer und da ist eben halt was wahres dran wenn dein ziel nur das darin besteht mal angenommen du fängst im network marketing an weil du momentan wenig geld hast und du hättest gern mehr geld dann wird dieses ziel nicht reichen geld ist zwar ein super antreiber es wird aber keine dauerhafte motivation in dir auslösen können weil spätestens dann wenn du ein vernünftiges level erreicht hast ja an dem du ich sag mal ähm, ja, dein auskommen gesichert ist ja wo alles soweit ähm, in ordnung ist ähm, ja dann wirst du keinen keinen weiteren antrieb haben ja wenn das geld dann mal da ist ja dann geht es nicht weiter ja und ähm, deswegen brauchst du etwas in dir drin was ähm, größer ist als nur geld ja und da brauchst du einfach Ziele, du brauchst eine Vision, du brauchst eine klare Vorstellung von deinem Leben, wie das Ganze aussehen soll. Oder was noch besser ist, dass du für dich ähm, definierst, wie du ja das Leben anderer Menschen dauerhaft bereichern kannst, um darin eine Erfüllung auch zu finden. Ja, also du brauchst etwas, ja, was dich dann erfüllt. Der nächste Punkt ist ja kein Selbstvertrauen. Oder ähm, ja, ich schreibe einfach mal hier allgemein Glaube an den Glaube daran dass du es schaffen kannst, ja, was auch immer dein Ziel ist, ja, du musst dafür sorgen, dass du nicht mit Selbstzweifeln durch die Welt gehst. Das ist es aus meiner Sicht eines der wichtigsten Punkte überhaupt gerade im Network Marketing. Wenn du mit Menschen sprichst und du glaubst selbst nicht daran, dass dein Unternehmen gut ist, dass dass du gut bist, dass ähm, dein Team gut ist, ähm, dass das Produkt gut ist, wenn du daran nicht glaubst, ja, wenn du gewisse Zweifel in dir drin hast, ja, dann wirst du es nie 100 mit 100% Energie, mit 100% Begeisterung ja, an andere Menschen weitergeben. Du musst davon überzeugt sein, wie kannst du das machen? Schreib dir auf, was ist das Gute an deinem Team, was ist das Gute an dem Unternehmen, was ist das Gute ähm, am Produkt, was ist das Gute am Network Marketing, wo kannst du Menschen helfen? Warum ist es wichtig, dass Menschen mit dir zusammenarbeiten? Und wenn du dir das immer wieder aufschreibst, immer wieder verdeutlicht, dann kannst du dort deinen, ähm, ja, deinen Glaube an die Sache immer weiter stärken. Ja, such nach positiven Beispielen in deinem Unternehmen und mach dir bewusst, dass es funktioniert. Network Marketing funktioniert. Ja? Ähm, nur weil es bei manchen nicht funktioniert, heißt es nicht, dass Network Marketing nicht funktioniert. Wenn du ein Unternehmen hast, ja, was am Markt bleibt, was nicht pleite geht, ja? wenn du ein Unternehmen hast, was durchhält ja, und du die richtigen Dinge tust, dann funktioniert Network Marketing. Bei allen, wo Network Marketing nicht funktioniert, Natürlich ist, ich will auch nicht sagen, dass manchmal ist auch noch ein bisschen Glück dabei. Ja? Glück gehört immer auch dazu, aber Glück kommt oft zu dem, ja, der die richtigen Dinge in der, in der richtigen Intensität, in der richtigen Schlagzahl dann auch tut. Und die meisten, bei denen Network Marketing nicht funktioniert, die machen eben einfach nicht das, was Geld bringt. Und Geld im Network Marketing ist eben, Menschen ja, für das Unternehmen zu gewinnen, Menschen Produkte zu verkaufen. Der nächste Punkt ist Perfektion, auch hier erlebe ich immer wieder, dass die Menschen für sich sagen, ah, ich muss noch das lernen, wie ist die Formulierung perfekt, wie kann ich den Einstieg am besten machen, das sind alles berechtigte Fragen, sollte man sich auch darüber Gedanken machen. Aber, wenn du, viel wichtiger ist die Begeisterung, viel wichtiger ist das Commitment, viel wichtiger ist die Motivation, rauszugehen und der Mut, ein Gespräch anzufangen. Und wenn du das Gespräch anfängst, dann werden die Worte kommen und wenn sie nicht perfekt sind, okay, vielleicht planierst du dich, mag sein, ja, ähm, da hast du das einmal gemacht, aber... Du lernst daraus. Wir sind so veranlagt, dass wir sehr schnell feststellen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und deswegen können wir dann auch immer wieder weiter optimieren. Aber wenn du dich an die Gesprächsleitfäden hältst, die dir von deinem Team zur Verfügung gestellt werden, von Menschen zur Verfügung gestellt werden, die schon viele hunderte Gespräche oder tausende Gespräche geführt haben, dann halt dich einfach an das Gespräch, bring deine Persönlichkeit mit ein und dann geh los. Wenn du heute nur das Thema Perfektion, gibt ja da ein Beispiel mit, wenn du heute in Urlaub fährst, ja du wirst nie von A nach B kommen, wenn du mit Perfektion an die Sache rangehst. Das heißt, du wirst beim Packen des Autos 35 Mal die Checkliste durchgehen und immer wieder wird dir was auffallen, dass du doch noch was vergessen hast. Dann fällt dir ein, du musst noch ähm, den Reifendruck überprüfen. Überhaupt hast du noch nicht nach dem Ölstand geguckt. Dann musst du Öl auffüllen. Dann musst du den Reifendruck machen. Dann vorher gehst du noch in die Werkstatt. Ja, also du weißt, was ich meine. Wenn du es wirklich rundrum 100 perfekt haben willst, dann zieht sich das eben einfach in die Länge und es dauert viel, viel länger von A nach B zu kommen, wenn du überhaupt beginnst. Ich ähm, ja, die Reise anzutreten und ähm, ja, überhaupt dich mal auf die Reise machst. Also perfekt. Wichtig ist, du solltest dein Handwerk können, das ist keine Frage, du solltest da auch ähm, Profi drin werden und immer besser werden, aber lieber unperfekt begonnen ja, und dann aus einem Fehler gelernt und diesen äh, optimiert, ähm, wie ja, dass du alles perfekt aufschiebst und nie ins Handel kommst. Weil eins ist definitiv klar, das schlechteste Gespräch, was du draußen am Markt machst, ist immer noch besser, als kein Gespräch zu führen. Ja und das ist definitiv Fakt. Wenn du kein Gespräch fährst, wirst du definitiv kein Ergebnis erzielen. Und wenn du ein schlechtes Gespräch viele hundert Male machst, dann wirst du bessere Ergebnisse ziehen wie mit dem besten Gespräch, das du nie anwendest. Okay und der letzte Punkt und das ist aus meiner Sicht der der größte Erfolgsverhinderer, der größte Feind im Network Marketing. Das ist einfach Angst. Ja ähm, Angst Fehler zu machen, Angst vor Zurückweisung, Angst vor dem Nein. Ähm, und deswegen hier einfach meinen Tipp an dich. Lass es nicht zu, ja, dass die Angst dein Leben bestimmt. Ganz wichtiger Punkt. Ähm, lass es nicht zu, dass die Angst dein Leben bestimmt. Ja, Alles, was Angst, was, was Angst in dir auslöst, ist in der Regel nur in deinem Kopf. Ja? Wenn du jetzt nicht gerade in einem Flugzeug sitzt, was abstürzt, da darf man schon Angst haben, ja? aber ähm, alles, was wir so im normalen Alltag haben, ist nur in unserem Kopf ja, wir haben Angst davor, fremde Menschen anzusprechen. Dabei wissen wir gar nicht, wie sie darauf reagieren. Wir sehen eine Person an, denken, Oh, für die ist es vielleicht nichts. Ja, dabei sprechen wir die Person dann an, wenn wir unsere Angst überwunden haben und stellen fest, die Person ist uns dankbar, weil sie gerade auf der Suche ist, weil sie ihren, ihren Beruf nicht mehr liebt, weil sie, weil sie eine neue Herausforderung sucht. Ja, das heißt, wir machen uns oft die Angst viel größer, ja, als sie überhaupt sein müsste. Und deswegen hier eine kleine Übung, was du tun kannst, wenn du dich nicht mehr von deiner Angst leiten lassen willst. Und setzt dir einen Zeitraum 90 Tage, 180 Tage oder ein ganzes Jahr. Und immer, wenn du spürst, dass die Angst hinterher hochkommt, das merkst du immer dann, wenn jetzt du zum Beispiel angenommen, du willst jetzt heute Telefonakquise betreiben. Und dann kommen so Themen hoch wie Keller aufräumen. Ja, also das sind wir dann schon wieder hier in Punkt 1, Thema Selbstbetrug und so weiter. Immer wenn du merkst, oh, jetzt kommt irgendwas, was mich davon abhalten will, das zu tun, was ich ähm, tun möchte, dann ist häufig der Grund eine gewisse Art von Angst. Ja, ähm, Angst vor Ablehnung, ähm, Angst nicht gut zu sein oder wie auch immer. Ja, und immer wenn das hochkommt, dann diese Angst ins Gesicht zu schauen und es trotzdem zu tun. Natürlich am Anfang richtig schwer, ja, richtig hart, aber ähm, mit der Zeit wird es immer einfacher und du wirst immer einfacher ähm, mit der Angst umgehen können, weil du dann merkst, oh ja, die Angst ist wieder da, hallo Angst, ähm, hatten wir gestern schon, hatten wir vorgestern schon das Thema, du weißt, wir brauchen nicht mehr drüber diskutieren, ich mache es jetzt trotzdem. ja. Und so wird ähm, im Prinzip dein dein Deine Reaktion auf das Thema Angst wird ähm, ja immer besser und professioneller, ja, und du weißt, dass ähm, eine gewisse Nervosität, eine gewisse Angst, eine gewisse Grundspannung immer dazugehört, aber dass du bestimmst, wie es dann weitergeht und nicht die Angst, ja, und das ist das Wichtigste. Also der letzte und aus meiner Sicht der wichtigste Punkt. Angst und lass es nicht zu, dass die Angst dein Leben bestimmt. Ich hoffe, das Video war für dich hilfreich, konnte dir da ein paar Impulse geben. Wenn dem so ist, teile es mit deinem Netzwerk. Ich freue mich von dir zu hören. Hinterlass mir gerne einen Kommentar. Unterhalb des Videos ähm, findest du äh, weitere Informationen. Du findest auch dort die Möglichkeit, falls du jetzt auf der Suche bist nach einer neuen ähm, Herausforderung, falls du Lust hast auf Erfolg, dann ähm, werdet mein Businesspartner, alle Links findest du unterhalb in der Textbeschreibung. In diesem Sinne maximalen Erfolg, einen wunderschönen Tag. Ähm, bis zum nächsten Video. Alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.